45 Grad hat es im Auto angezeigt. Nochmal kurz durchgelüftet und jetzt geht die Flucht vor der Wärme los. Ich will wieder nach Meisen. Meisen ist ja bekannt, dass es unwahrscheinlich viele Treppen gibt. Da gibt es zumindest drei Cash, die, die sich nur auf die Treppen beziehen. Und ich habe mir jetzt eben ausgedruckt, das sind vier Seiten, da muss ich ca. 17, Mann, glaube 17 Treppen besteigen und bei einer oder zwei muss ich die Stufen zählen und bei dem Rest oben und unten irgendeine Infos suchen. Na, der Weg ist bekanntlich das Ziel. Deswegen habe ich gedacht, ich fahre jetzt heute mal auf der rechten App Seite, wo ich eigentlich so gut wie nie langfahre. fahre. Ja, dann werde ich in Meißen ein paar der Treppen ablaufen, aber nie alle, bei der Erwärmung muss das nie unbedingt sein. Ich werde mir zumindest irgendwo noch ein Eis krallen und mich irgendwo noch hinsetzen und die Bierchen trinken. Dann lachen wir noch mal ein Stück, dann ich suche ich mir entweder noch ein Bierchen und was zu essen. Ich habe aber auch was zu essen mitgenommen. Ich kann dann auch am Auto essen. Ja, dann werde ich da unten an der Elbe wieder übernachten. Und morgen dann den Rest der Treppen von dem ersten test Wohlgemerkt. Und ich fahre ich den Weg hinterher, über die Hügel drücke. Und dann ein paar Schinden auf der anderen Seite über Radweil und bin übrigens wieder total begeistert. Ich habe gerade mit der Software hier ein bisschen rumexperimentiert. Ich kann ja hier auch die Soundqualität etwas verbessern und Geräusche entfernen. Und habe jetzt im Auto die Fahrgeräusche fast entfernen können. Das ist irre. Ich zeige jetzt mal zum Vergleich erst die bereinigte Version nochmal und dann die originale Version. Klimaanlage läuft volle Bulle. Im Auto fängt es langsam an, an die Beine angenehm zu werden. Wir haben Außentemperatur 32 Grad. Die Wohnungsinnentemperatur bei mir unterm Dach war auch 32 Grad wird aber, wenn die Sonne jetzt dreht, bestimmt noch auf 45 oder so ansteigen. Also von daher bin ich, jetzt an der Elbe oder auch in Meißen, besser gestellt. Ja, hier in Radebeul ist ja übrigens das karl May museum aber noch ganz ein Stück hin. Zu DDR-Zeiten durfte man ja karl meine nicht sagen, da hieß das Indianermuseum. Heute darf man Indianer nicht mehr sagen, da hieß es wieder karl May museum irgendwann, irgendwann hieß das mein namensloses Museum ethnischer Völker oder sowas. Und das ist, Karl Maymann nicht mehr sagen kann, weil der sich ja eventuell äh, auch diskriminiert fühlen könnte. Das wollte ist wohl der Ort mit den meisten Treppen pro Quadratkilometer. Ein Schleifmaschinenverleih ist da oben. Wir machen nur noch ein bisschen Spiel und morgen machen wir den Rest von dem Cash. Elegant, Deutschland hat 4 zu 3 gewonnen, er hat 4 zu 2 gewonnen. Irgendwo dunkel. Ich gehe jetzt nochmal los. Und guckt euch nochmal nach den 3 und die lassen wir gegenüber. Ich dachte, ich muss mich ein bisschen nach Hause Dort sind wir aber die Schräberstufen. Das Schild ignorieren wir. 172. So, wer sitzt hier? Ist das alle Bätscher? So, einfach ein Dreschbätscher. Auf Eichenwicht. Ja, Georg ist schon leben gefährlich. der ersten Stufe eingeschlagen das Ergebnis nach Rundungsregel ist in Dezimeter für S zu übernehmen vor der ersten Stufe habe ich die Holzdinger die sind 1,3 Meter vielleicht grob geschätzt und vor der ersten Stufe äh vor der zweiten Stufe die sind 50 50 cm. Zeckenschutzgebiet. Hätte ich wohl eher mit langen Been mit langen Hosen gehen sollen. und dann ist das himmelig genanmädig. Ich werde so, gerade noch mal gelegen. Oben befindet sich ein Spritzwasserbischof. So wurde dieser hergestellt? Ich, wo muß Ich war ein Tiersch mit den Hängebalken. Fällt mir jetzt gerade so auf, ich habe nie drüber Gedanken gemacht. Warum hieß Eidechse Eidechse? Was für ein Eid hat die Echse geschworen? Eidechse, wurde ja auch so geschrieben, als wenn die ein Eid geschworen hat. So, kurz vor Erreichen des Goldgrundes, soll ich ein Hinweisschild finden, ein grünes Hinweisschild, äh, wenn man da ein paar Buchstaben weglässt. Wenn man dort ein paar Buchstaben weglässt, ach doch hier. Wenn man dort den Buchstaben weglässt, erhält man ein, eine Fleischvariation aus Rinderfleisch ohne Sehnen und Fett. Ich die <lacht> oder muss ich weitergehen? auch kein grünes Hinweisschild ist jetzt einfach zu warm, ich habe keine Rechtschild mehr. habe jetzt eine Flasche Zelda getrunken und mir jetzt noch das aufgemacht. Ah. Und Mache ich gehen wir hier noch ein bisschen rum, rum Und dann mache ich den Rest. Aber ich muss ja trotzdem, wenn ich dann nochmal komme, Oben wieder bis ganz hinten nach. Bis zum Goldgrund. Die grüne sind gleich Unter von einigen Buchstaben ergibt sich aus dem Wort. Ohne Buchstabenumstellung eine aus hochwertigen, sinnenfrei und fettarmen Wender hergestellt.